Ist der erste Mensch, den ich hierher bringe. Ich denke nicht, dass wir sie finden. Puh, Ferkel, Ia, sie alle waren jahrelang meine Freunde und sie sind da draußen. Ah! Wieso tut ihr das? Wir waren doch Freunde. Wieso? <lacht> Ich werde nicht, nicht spielen, ich werde nicht spielen!